Hallo und herzlich Willkommen zum letzten Video des Videoleinzyklus Natürliche Zahlen, Adien und Subtrahieren". In diesem Video zeige ich dir, wie du mehrere Zahlen adierst und subtrahierst. Fangen wir an mit 4.321 plus 8.533 plus 9.764. Wir schreiben die drei Zahlen stellenwert richtig untereinander, und mache einen Rechenstrich darunter. Wir müssen mit etwas Abstand lassen zwischen dem letzten Summanden und dem Rechenstrich. Wenn du magst, kannst du neben den zweiten und den dritten Summanden ein Plus schreiben, damit du genau weißt, was zu tun ist. Fangen wir an mit den Einerstellen. 4 plus 3 plus 1 ergibt 8. Daher ist die Einerstelle der Achter. Und du hast gesehen, dass ich von unten nach oben gerechnet habe. Du kannst natürlich auch von oben nach unten rechnen. Das ist bei der Addition egal, weil die Reihenfolge der Summanden egal ist. Schau jetzt schauen wir uns die zehner an. 6 plus 3 plus 2 ergibt 11. 11 Zehner bestehen aus einem Hunderter und einem Zehner. Daher ist die zehner Ergebnis der Einser. Den einen Hunderter nehmen wir mit in die Hunderter-Spalte. Jetzt schauen wir uns die 100er-Spalte an. 100er plus 7 plus 5 plus 3, sind 16. 1600er ist das gleiche wie 1000er und 600er. Der ist die 100 er Ergebnis, der 6er. Und den 1000er schreiben wir in die 1000 spalte Jetzt schauen wir uns die 1000 an. 1. Plus 9, plus 8, plus 4 ergibt 22. 22 Tausender bestehen aus 2 Zehntausender und 2 Tausender. Daher ist die Tausende stelle das Ergebnis der Zweier und die Zehntausenderstelle stelle das Ergebnis ist ebenfalls der Zweier. Und daraus folgt das Ergebnis 22618 weiter geht's mit der Subtraktion. Wie viel ergibt 98.756 minus 12.647 minus 238? Bei der Subtraktion haben wir zwei verschiedene Verfahren kennengelernt und zwar das Ergänzungsverfahren und das Abziehverfahren. Heute zeigst du wieder beide Möglichkeiten und du kannst wieder das Verfahren wählen, welches dir leichter fällt. Fangen wir an mit dem Abziehverfahren. Wir schreiben die drei Zahlen, stellen wir es richtig untereinander und machen einen Rechenstrich darunter. Da wir subtrahieren, brauchen wir zwei Minusse neben den beiden Subtrahenten. Wir fangen an mit den Einerstellen. 6 minus 7 minus 8 ist in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Deswegen brauchen wir wieder unseren Trick. Wir haben im Minuenden 5 Zehner. Wenn wir davon einen Zehner zu den sechs Einern dazu schreiben, haben wir 16 Einer-Minuenten und noch 4 Zehner. 16 minus 7 minus 8 ergibt 1. Deswegen ist die einer der 1er. Jetzt schauen wir uns die Zehnerstellen an. Wir haben noch 4 zehner -Minuenden, minus 4 minus 3. Diese Rechnung ist wieder in der natürlichen Zahlen nicht lösbar. Wir haben in Minuenten 7 Hunderter. Wenn wir davon 100 Hunderter nehmen und zu so den 4 Zehnern dazuschreiben, haben wir noch 6 Hunderter im Minuenten. 14 minus 4 minus 3 ergibt 7. Daher ist die Zehnerstelle das Ergebnis der 7er. Jetzt schauen wir uns die Hunderterstelle an. 6 minus 6. Minus 2 ist ebenfalls in der natürlichen Zahl nicht lösbar, aber wir haben in Minuenten 8 Tausender. Wir nehmen uns einen Tausender und schreiben jetzt den 6 Hunderter dazu und haben daher nur noch 7000 er im 16 minus 6 minus 2 ergibt 8, deswegen ist die Stelle das Ergebnis der Achter. Jetzt schauen wir uns die Tausenderstellen an. 7 minus 2 ergibt 5. Daher ist die Tausendersteller das Ergebnis der 5er. Die Zehntausendersteller sind 9 minus 1 ergibt 8. Daher ist die natürlich das Ergebnis der 8er. Und daraus folgt, dass das Ergebnis 85.871 ergibt. Du hast gesehen, dass das zweite Subtrahent keine Tausendstelle hat und auch keine 10000 Daher mussten wir da auch nichts mehr abziehen. Nun schauen wir uns das Ergänzungsverfahren an. Wir nehmen wieder die gleiche Rechnung und schreiben die drei Zahlen stellenwert richtig untereinander. Dann machen wir einen Rechenstrich darunter und schreiben neben die beiden Subtrahenten ein Minus. Beim Ergänzungsverfahren haben wir gesagt, dass Subtrahent plus Differenz gleich Minuend ist. Jetzt haben wir aber zwei Subtrahenten, daher gilt der erste Subtrahent plus der zweite Subtrahent diese also Differenz ergibt den Minuenden. Fangen wir an mit den Einerstellen. 7 plus 8 plus wie viel ergibt 6? Die Einerstelle des ersten Subtrahenten ist der siebener, die Einerstelle des zweiten Subtrahenten ist der 8er. Die Einerstelle der Differenz kennen wir nicht, deswegen bleibt der ein Strich frei. Und die eine Stelle des Minuenten ist der 6er. 7 plus 8 ergibt 15. Und 15 plus wie viel ergibt 6 sind in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Daher brauchen wir wieder unseren Trick. Im Minuenten haben wir 5 Zehner. Wenn wir davon einen Zehner nehmen und ihn zu den 6 Einander zuschreiben, haben wir noch 4 Zehner im Minuenten. 15 plus wie viel ergibt 16. 15 plus 1 ergibt 16. Daher ist die Einerschläsergebnisse der 1er. Jetzt schauen wir uns die Zehnerspalte an. 4 plus 3 plus wie viel ergibt 4? 4 plus 3 ergibt 7. Und 7 plus wie viel ergibt 4? Es sind in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Im Minuend haben wir 7 er wir davon einen 100 nehmen und in zu den 14 dazu schreiben, haben wir noch 600er in Minuenten. 7 plus wie viel ergibt 14. 7 plus 7 ergibt 14. Daher ist die Zehnerstelle des Ergebnisses der 7er. Jetzt schauen wir uns die 100er-Spalte an. 6 plus 2 plus wie viel ergibt 6. 6 plus 2 ergibt 8. Und 8 plus wie viel ergibt 6. Es ist in natürlichen Zahlen nicht lösbar. Wir haben im Minuenden 8 er Wir davon auch von 1000 Tausender nehmen und zu den 600 dazu schreiben, haben wir noch 7 Tausender im Minuenten. 8 plus wie viel ergibt 16? 8 plus 8 ergibt 16. Daher ist die 100 er Ergebnis der 8er. Jetzt schauen wir uns die Tausender-Spalte an. Der zweite Subtrahent hat keine Tausenderstelle mehr. Das heißt, wir müssen noch die Tausenderstelle des ersten Subtrahenten betrachten. 2 plus wie viel ergibt 7? 2 plus 5 ergibt 7. Daher ist die Tausenderstelle das Ergebnis der 5er. Jetzt schauen wir noch die Zehntausender-Spalte an. 1 plus wie viel ergibt 9? 1 plus 8 ergibt 9? Daher ist die Zehntausenderstelle das Ergebnis der 8 Und daraus folgt das Ergebnis. 85.871 ist. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videoleihenzyklus angekommen. Du hast es echt super gemacht und kannst wirklich stolz auf dich sein. Ich hoffe, dass dir der Videoleihenzyklus weitergeholfen hat. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Bis bald. Tschüss.